Station. Bad Krotzingen, Bahnhof. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle auszusteigen und danken für die Fahrt mit der SWEG. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, da sind wir. Heute bin ich also im Südwesten der Republik zu Gast. In Bad Krotzingen, in der oberrheinischen Tiefebene, zu Füßen des Schwarzwalds, an der Rheintalbahn Mannheim, Karlsruhe, Offenburg, Freiburg, Basel. Seit 2006 verschlägt es mich gelegentlich in diese Gegend und es hat sich ergeben, dass ich mein Domizil stets für vier bis acht Tage in Bad Krotzingen aufschlage. Bemerkenswerterweise habe ich den Bahnhof meist nur zum Ein- und Aussteigen genutzt und mich dort ansonsten fast gar nicht aufgehalten. Deshalb wurde es höchste Zeit, mich endlich mal eingehender mit der Eisenbahn in Bad Krotzingen zu beschäftigen, was ich während meines Aufenthalts im März 2023 erledigt habe. Ich lasse euch daran teilhaben und präsentiere aktuelle und bei früheren Krotzingen-Besuchen entstandene Aufnahmen. Und ich glaube, vielfach werdet ihr neue und alte Filmsequenzen überhaupt nicht voneinander unterscheiden können, denn in all den Jahren hat sich rund um den Bahnhof wenig verändert. In bewährter Form starte ich mit dem historischen Abriss. Krotzingen, damals noch ohne den Zusatz Bad, erhielt seinen Bahnhof 1847 mit Inbetriebnahme der Strecke freiburg müllheim die ab 1855 bis Basel führte. Sie mauserte sich zu einer bedeutenden internationalen Verbindung und zählt heute zu den europäischen Hauptschlagadern des Schienenverkehrs. 1955 erfolgte die Elektrifizierung. 1987 startete der viergleisige Ausbau Karlsruhe Basel, der nach derzeitigem Stand 2041 vollendet sein soll. Für weitere Infos verweise ich auf mein Video zu diesem verkehrspolitischen Trauerspiel. 1894 wurde Krotzingen zu einem Eisenbahnknötchen, denn die Firma Fähring und Wächter eröffnete ihre Nebenbahn nach Sulzburg deren Betriebsführung ab 1898 der neu gegründeten Deutschen Eisenbahnbetriebsgesellschaft DEBG oblag. 1916 wurde die eingleisige Stichstrecke um einen Ast von Staufen nach Münstertal ergänzt. 1963 übernahm die landeseigene Südwestdeutsche Eisenbahngesellschaft SWEG diese und neun weitere DEBG Nebenbahnen in Baden-Württemberg. 1969 endete der Personenverkehr zwischen Staufen und Sulzburg, 1996 auch der Güterverkehr auf dem zuletzt bloß noch bis Grunern genutzten Zweig. Lebendiger denn je ist hingegen die Relation Krotzingen–Staufen–Münstertal. Seit 2013 wird hier sogar elektrisch gefahren. Historische Aufnahmen vom Schienenverkehr in Krotzingen sind selten, denn die südwestdeutschen Eisenbahnfotografen tummeln sich seit jeher lieber an Strecken wie der Höllental- oder Schwarzwaldbahn. Umso interessanter ist dieser Filmschnipsel aus einer Reportage von 1964, die den alten Krotzinger Bahnhof aus der Lokführer- und Fahrdienstleiterperspektive zeigt. Meine erste Begegnung mit eben diesem Bahnhof hatte ich 31 Jahre später. Ich fuhr im Mai 1995 mit dem schönes Wochenendeticket nach Basel und zurück, allerdings zu nachtschlafender Stunde. Daher dürfte ich die Halte in Krotzingen zwar wahrgenommen, angesichts der Dunkelheit jedoch nichts Genaueres vor dem Fenster erkannt haben. Auf jeden Fall war mir der Name ein Begriff, als 1999 ein Güterzug mit einem ins Lichtraumprofil der Rheintalbahn ragenden Baukran kollidierte, woraufhin ein Wagen entgleiste. Die Infrastruktur des Bahnhofs ist überschaubar. Die durchgehenden mit 160 km/h befahrbaren Hauptgleise und die zwei Überholungsgleise bilden den Bahnhofsteil Bad Krotzingen Nord. Hinzu sich drei Abstellgleise im Winkel der Strecken in Richtung Freiburg und Staufen. Die beiden Außenbahnsteige sind südlich davon angeordnet und durch einen Fußgängertunnel miteinander verbunden. Den Zügen der Münstertalbahn dient das Stumpfgleis 12 nördlich des 1973 errichteten Empfangsgebäudes. In dem gläsernen Vorbau saß bis 2019 der Fahrdienstleiter zur Bedienung des Relaisstellwerks der Bauform SPDRL 60. Dieses wurde von einem aus der Betriebszentrale Karlsruhe gesteuerten elektronischen Stellwerk abgelöst, wobei der Großteil der Außenanlagen wie Haupt-, Vor- und Lichtsperrsignale erhalten blieben bzw. nur geringfügig modifiziert wurden. Offenburg-Krotzingen-Basel dient seit 1999 als Pilotstrecke für das Projekt Zier-Elke. Computer Integrated Railroading – Erhöhung der Leistungsfähigkeit im Kernnetz. Hierzu wurde die Signaltechnik auf Basis der Linienzugbeeinflussung (LZB) aufgepeppt, um dichtere Zugfolgen zu ermöglichen. Rund um Krotzingen finden sich daher bis zu minimal 300 Meter kurze Blockabschnitte und somit etliche dieser an Ausbaustrecken eher seltenen LZB-Blockkennzeichen. Und so ist dieses Vorsignal zwischen Krotzingen und Heitersheim für klassisch signalgeführte Züge das Vorsignal zum 1,3 km entfernten Selbstblocksignal 77239, für LZB-geführte Züge hingegen die LZB-Blockstelle 77237. Der Triebfahrzeugführer braucht keine bunten Lichter neben dem Gleis, sondern bekommt alle relevanten Informationen auf einer Anzeige im Führerstand präsentiert. Der signalgeführte blaue Zug kann erst in Krotzingen ausfahren, wenn der vorweglaufende gelbe Zug den Abschnitt bis zum SBK 77239 geräumt hat. Der LZB-geführte rote Zug kann im sogenannten Teilblockmodus bereits folgen, wenn der Abschnitt bis zur LZB-Blockstelle 77237 frei ist. Im ersten Fall leuchtet das Ausfahrsignal grün, im zweiten ist es dunkel geschaltet was sich aufgrund der hohen Zugdichte häufig beobachten lässt. Einen kapazitiven Quantensprung hat die Einführung von Zierelke dennoch nicht gebracht, weil das Hauptproblem der Rheintalbahn und vergleichbarer Magistralen – die Konflikte zwischen schnellen und langsamen Zügen – dadurch nicht gelöst wurde. Die Güterzüge müssen weiterhin für den ICE an die Seite, und da ist es nur bedingt tröstlich, dass ein Überholvorgang durch die verkürzten Blockabschnitte beschleunigt wird. Wie soeben angedeutet, gestaltet sich der Betrieb in Krotzingen kurzweilig und bunt. Im Fernverkehr sind die ICE-Linien 12 von Berlin nach Interlaken, 20 von Hamburg über Frankfurt nach Zürich und 43 von Hamburg über das Rheinland nach Basel, jeweils zweistündlich unterwegs. Hinzu kommen verschiedene Einzelleistungen, etwa der Trana Grande Vitesse zwischen Freiburg und Paris oder der EuroCity Express zwischen Frankfurt und Mailand. Der Regionalverkehr wurde 2020 mit Neufahrgabe des Netz-Rheintal frisch geordnet. Zwar konnte DB Regio die Ausschreibung für sich entscheiden und ist somit für zwölf weitere Jahre am Zug, allerdings sind die verkehrsroten Silberlinge und Doppelstockwagen mit den Lokbaureihen 111, 143 und 146 verschwunden. Zum einen verkehrt die RE-Linie 7 von Karlsruhe oder Offenburg nach Basel, gebildet aus Siemens D-Zero High Capacity teilweise doppelstöckigen Elektrotriebzügen der Baureihe 1462 im gelb-weiß-schwarzen baden-württembergischen BEWEGT-Design. Hinzu kommt die RB-Linie 27 von Freiburg nach Basel, bestückt mit dem einstöckigen Siemens Mireo, der grimmig dreinblickenden Baureihe 463. Auf der Münstertalbahn bedient die SWEG die Linie S3 mit ebenfalls landesfarbenen Talenttriebzügen der Baureihe 8442 aus dem Hause Bombardier im angenäherten Halbstundentakt bis Staufen und stündlich weiter bis Münstertal. Vor der Elektrifizierung standen Stadler Regio Shuttles im Einsatz, Dieseltriebzüge der Baureihe 650. Gemäß dem baden-württembergischen Nahverkehrsqualitätsranking für das erste Halbjahr 2022 rangieren der RE und die RB im Rheintal auf Platz 25 und 26 von 29. Die Pünktlichkeit dümpelt bei mageren 75%. Das liegt zu einem gewissen Grad sicher auch an den zahllosen Güterzügen, die zeitweilig im unaufhörlichen Blockabstand rollen wobei private Eisenbahnunternehmen im kombinierten Verkehr mit Containern, Wechselbrücken und Sattelaufliegern dominieren. Explizit erwähnt sei die rollende Landstraße von Freiburg nach Novara, mit der Lkw-Lenker samt ihren fahrbaren Untersätzen durch die Alpenreisen. Insgesamt sind auf der Rheintalbahn im Bereich Krotzingen täglich 300 bis 340 Fahrten unterwegs. Bei ausgeprägtem Stop-and-Go lassen sich mehrere hintereinander herzuckelnde Züge gleichzeitig bewundern. Wer in Krotzingen aus dem RE steigt und die Ohren aufsperrt, wird, sofern nicht gerade ein Güterzug durch den Bahnhof donnert, zumindest tagsüber von einem vierstimmigen Krächzen empfangen. In den Bäumen westlich der Bahnsteige sowie im angrenzenden Kurpark haben sich hunderte Krähen angesiedelt. Weshalb bereits von einer Kräheninvasion die Rede war. Bad Krotzingen ist daher auch als Bad Kräzingen bekannt. Und wenn die Sonne hinter der Bahnstromleitung und den Vogesen untergeht, es Nacht wird in Bad Krotzingen und die Krähen sich zur Ruhe begeben, dann rollt der Betrieb auf den Gleisen fröhlich weiter. Meinen Schlaf haben indes weder Züge noch Krähen jemals gestört. Das haben lediglich marodierend durch die Stadt ziehende Jugendliche geschafft. Zum Thema gestörter Schlaf zwei ergänzende Fotos. Was hat diese Neubauidylle damit zu tun? Was von der Straße aus so friedlich wirkt, sieht von hinten so aus. Eine Häuserzeile als Lärmschutzwand. Ich hätte mir auf der Gleisseite jedoch ein Panoramafenster einbauen lassen, um das Geschehen auf der Rheintalbahn stets im Blick zu haben. So, jetzt habe ich sehr viel über Krotzingens Quasi-Hauptbahnhof berichtet und hätte beinahe vergessen, die beiden Haltepunkte an der Münstertalbahn zu würdigen. Da wäre zum einen Krotzingen-Ost am Bahnübergang Kirchhofener Straße und zum anderen Oberkrotzingen, gelegen allein auf weiter Flur, fernab jeder Siedlung. Beide werden von allen hier verkehrenden Zügen angesteuert, die allerdings nur bei Bedarf halten. Und viel mehr gibt es über diese Stationchen auch gar nicht zu sagen. Wo wir aber sowieso schon auf der Münstertalbahn unterwegs sind, nutze ich die Gelegenheit und weise auf den BÜ in der Freiburger Straße hin. So ein blinkendes Männchen hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Schauen wir ein wenig weiter über den Tellerrand und begucken mal eben die Nachbarbetriebsstellen außerhalb des Stadtgebiets. Im Norden ist das der in Sichtweite des Krotzinger Bahnhofs gelegene Haltepunkt Norsingen, sehr unspektakulär mit zwei Außenbahnsteigen. Die nächsten Weichenverbindungen befinden sich an der Abzweigstelle Leutersberg, an der die Freiburger Güterumgehungsbahn aus der Rheintalschiene ausfädelt. Im Süden folgt der Bahnhof Heitersheim, der aus kaum mehr als zwei Außenbahnsteigen, einem Weichentrapez und dem Gleisanschluss der thermischen Restabfallbehandlungs- und Energieerzeugungsanlage besteht. Auf der Münstertalbahn bekommen wir es mit dem sehr aufgeräumter herkommenden Bahnhof Staufen zu tun, der im Zuge der Elektrifizierung ein elektronisches Stellwerk mit niedlichen Signalen erhielt und aus Endingen am Kaiserstuhl ferngesteuert wird. Am BÜ Wettelbrunner Straße ist bis heute ein Gleisrest der Strecke nach Sulzburg zu bestaunen. Zum Schluss der obligatorische Blick in die Zukunft. Wie bereits erwähnt, läuft der Rheintalbahnausbau seit über 35 Jahren. Als ich 2006 erstmalig in Krotzingen residierte, glaubte ich, dass der Bahnhof mit dem 1970 er jahre in dieser Form nicht mehr lange existieren würde. 17 Jahre später ist er praktisch unverändert und wird das wohl noch eine Weile bleiben. Bis 2031 soll zwischen Kenzingen und Buggingen eine Neubaustrecke für den Güterverkehr entstehen, die sich an der Autobahn 5 orientiert. Erst nach deren Inbetriebnahme startet der Ausbau der Bestandsstrecke Kenzingen-Freiburg-Krotzingen-Buggingen, im Wesentlichen charakterisiert durch Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 200 km kmh, unter anderem mittels einer Linienverbesserung im Bereich Schallstadt. Als Fertigstellungstermin ist das Jahr 2038 angepeilt, doch selbst dann dürfte sich in infrastruktureller Hinsicht in Bad Krätzingen, abgesehen von einer Erhöhung der Bahnsteige und neuen Laternen, nicht allzu viel verändern. So viel von mir aus dem Südwesten. Ich hoffe, unser kleiner Ausflug in ungewohnte Gefilde hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis die Tage!